Heute kommen die restlichen Arenaleiter ins Spiel, hier in Pokémon leuchtende Perle. Leider kann man hier nicht mal schräg gehen, das habe ich ja versucht das euch zu zeigen, aber da war es anscheinend schon gepatcht. Naja, dann war es halt so. Äh, ich werde jetzt kurz herausfinden, wie man hier das Rätsel nochmal macht und dann sehen wir es bei der arena wieder. Ah, ei, ei, ei. ungelogen zehn Minuten später habe ich das Rätsel endlich herausgefunden. Und bevor ich es gleich nochmal machen muss, weil ich verkacke, speichere ich lieber ab. So. Mein Differenz zum Einzug in die Raum ist, Hallo, Ich habe schon darauf gewartet, dass du kommst. Du hast nicht nur mich besiegt, sondern auch die Top 4 und bist so richtig schnell berühmt geworden. Ist das nicht total cool? Deine Leistung hat mich auch nochmal so richtig dazu motiviert, dich besiegen zu wollen. Das hat für mich jetzt oberste Priorität. Okay. Gegen die eis Da habe ich natürlich auch mal wieder meinen Tricky vorne gehabt. Yeah! Frieda hat richtig Bock, mich zu besiegen! Dann fängt er an mit Rex Blizzard. Tja, Rex Blizzard hat eine Vierfachschwäche gegen Feuer. Das tut mir jetzt aber leid. Naja, nicht wirklich. Oh, Hagelalarm. Das, das, äh, sollte mir jetzt doch vielleicht leid tun ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. So, ciao. Hat verfehlt. Wie immer. Äh, Aurora-Schleier. Stärkt gegnerische Pokémon mit physischen und. Oh. Das hört sich mies an für mich. Genauso wenigstens, dass jetzt meine AP runtergegangen ist auf der Tafel. Das ist ja blöd. Die mich eigentlich aufsparen. Für krasse Pokémon. Gut, aber Exploser war das eigentlich ziemlich dumm, weil. Das ist sowieso mit einem Flammenwurf down. Warum riskieren? Ich habe es riskiert und zwar dumm. Egal. Level up so beide. Mhm. Ja, die Hagel. Ich mich jetzt halt die ganze Zeit. So. Mammutel! Ich habe vergessen, welcher zweite Typ das war. Ich glaube, es ist Boden. Ich glaube, es ist Boden und kann mich one-hitten. Habe ich recht? Macht jetzt Erdbeben? Ich bin tot? Ye oh! Wollte es, aber mit der Kraft der Liebe! wird es nichts. Du bist jetzt down, Mammutel! Ja. Also, Mammutel ist echt ein starkes Viech darauf. Da sollte man wirklich Angst haben. Vor allem die Größe hier im Kampf ist überhaupt nicht richtig. Es ist eigentlich viel größer. Es ist wirklich viel größer, eigentlich. Aber ja, wir wissen ja, dass die Größen in diesem, diesem Pokémon-Spiel nicht richtig sind. Rosana! Eis, Psycho. Fun fact: Rossana hat den längsten Pokémon-Schrei von allen. Soll ich nur kurz sagen, Und ist weg. Habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, oder? Egal, habe ich jetzt noch mal gesagt. Ist nicht schlimm. -Schleier ist jetzt weg. Da kommt die Top Genesung. Ich habe nur darauf gewartet, aber ich bin mir sehr unsicher gerade, weil was ist, wenn sie zwei Top Genesungen hat? Weil Adam hatte zwei. Oh, gut Fokusgurt. Tragen aber fast alle einen Fokusgurt, ne? Ich meine, macht Sinn. Vor allem gegen mich, aber. Das ist schon interessant. Oh, wow! Tricky liebt mich gerade sehr. Ich kann nicht, wahrscheinlich hat er nur darauf gewartet, bis wir wieder in der Eisarena sind, um alles aufzuheizen. <lacht> Sogar ein Crit war da, obwohl du gar keinen Crit machen musstest, weil das war nur ein Kapitel, weg du wegmachen musstest. Aber egal. Du, du, du, du, du. Aua. Als nächstes Frostette. Das hatten wir ja schon gesehen. Ein Geist. Eis Pokémon. Geist, Eis. Und äh, da mir Frostette ein bisschen Angst macht, weil es kann sehr stark sein, wenn man es richtig macht. Ja, schnell weg damit. Und kann ich kann kurz sagen, wie komisch das Design finde von Frostette. Ihre Haare sind gleichzeitig ihre Hände. Das bin nicht nur ich, oder? Oder vielleicht ist das halt so eine Mütze und ihre Mütze sind ihre ha ihre Hände. Keine Ahnung, die sind komisch aus, aber, aber auch irgendwie lustig. Ist schon irgendwie lustig eigentlich. Gaziola, pures Eis-Pokémon, die Weiterentwicklung von Evoli! Freu dich nur so viel du willst. Solange du es noch kannst! <lacht> Pau! Oh! Anscheinend hat es gute Verteidigung. Doppelteam, denkst du wirklich, ich werde dich jetzt verfehlen? Denkst du das wirklich? Uh, ich glaube nicht. Und was hat sie da? Irgendwas was Heilendes. Überreste? Ja. Yep. Ja, das Ding ist, Überreste ist viel besser als eine Muschelglocke, ganz ehrlich. Überreste ist wirklich, wie ich finde, das beste Heil-Item. Wenn ich Überreste hätte, hätte ich es definitiv Hates gegeben. Oder allgemein in meinem Team. Sneapuna, Unlicht! Eis. Letzte Pokémon. du dich wieder, Frieda! Ist das schon die Finale? Oh ja! Das wird dir. Das wird dir nicht helfen, mein Freund. Meine Freundin. Feuer, Sto Oh, sie fängt an. Lacht Ja. Okay. Aber Flammenkörper! Yes! Jetzt kann ich mich wieder über Flammenkörper freuen, tatsächlich. Und ja! Yeah. Tricky hat die meiste Arbeit gemacht, aber er darf es nicht finischen. So schön darf es leider nicht sein. Traumagier, du kannst ja mal versuchen zu finishen. Los Traumagier! Juwelenkraft! Oh, nee. oh. oh, oh. Oh, oh, oh, ich hab's überlebt. Ich hab voll vergessen, dass das eine Unlichtattacke war und ich bin da ziemlich dumm gewesen, aber ich habe jetzt ziemlich Glück. Und die Brüder hat ziemlich Pech, denn jetzt ist es down. Zumindest in ein paar Runden ist es down. Denn es brennt immer noch, elendig. Hehe. He. Ich habe mich viel zu sehr ins Zeug gelegt, um jetzt einfach aufzugeben. Nix da! Nimm das! Oh, was hat sie jetzt vor? Ich glaube, das heilen bringt nichts, oder? Ich habe zu wenig geheilt. Ich glaube, ich habe wirklich zu wenig geheilt, ja. Das, nee, ich bin down. Das wird zwar sehr dankbar, aber... oh! oh. Hat sich gelohnt! Yes! Ich riskiere es, auch wenn es dumm ist. Ich riskiere es. Nee, es trifft unten down. Keine Liebe. Nee, diesmal nicht. Diesmal keine Liebe. tut mir leid, Traumagil. Aber... die Brunner ist fast down. Das ist im Open-Bereich. Falls jetzt nicht noch ein zweites Top-Genesung hat, ist die Brunner jetzt in der nächsten Runde down. Das darf uns Tails gerne mal demonstrieren. Weil warum nicht? los Tales. Ja, es hat kein top kin bekommen und ist somit jetzt down. <lacht> Stimmt sogar einfach. In seiner Attacke. Ja, und das war Frieda. Gar nicht mal so schwer, finde ich. Ich wusste, dass du stark bist, aber das war der Hammer. Meine Konzentration hat nicht gereicht. Wow, einfach nur wow. Du warst viel stärker, als ich erwartet hätte. Und zwar nicht nur in puncto Konzentration, sondern vor allem bei der Technik. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Hier ist ein Sticker von mir: Den Kältesticker. Du bist hier jederzeit willkommen. Ich will von dir mehr über Konzentration und Technik lernen, um selbst stärker zu werden. Jo, beim nächsten Mal, aber ich komme nie wieder in diese Arena. Oh Gott. <lacht> nee, also dieses Rätsel will ich nicht noch einmal machen. Ja. Den ganzen Weg jetzt hier lang gelatscht. Und nun in Sonneweg haben wir den letzten arena vor uns. Und ich glaube, er wird nicht groß anders sein als beim ersten Kampf, da er ja der letzte war. Du bist ganz schön spät dran. Ich bin schon total erledigt vom Warten. Zu unserem Kampf waren viele hier, um mich herauszufordern. Doch keiner von ihnen konnte mein Herz zum Erzittern bringen. Nicht so wie du, Maike. Du hast den Champ besiegt, also bist du sicher noch viel stärker geworden. <lacht> Enttäusche meine hohen Erwartungen nicht. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich glaube, er hieß Volkner, oder? Die ist er nicht so? Ja, folgt nach Was sind seine sechs elektrischen Pokémon? Das ist schlecht. Ich habe erwartet, dass er mit einem Elektro-Pokémon anfängt. Und deshalb habe ich Traumagier nach vorne getan, wegen einer Gescheinsattacke. Aber was soll denn das? Oh. Oh. Oh. Jetzt macht alles Sinn. Wisst ihr, was er vorhat, hat, Leute? Er möchte gleich wahrscheinlich Donner einsetzen, weil bei Regen hat Donner eine Wahrscheinlichkeit von 100%. Normalerweise hat es eine Wahrscheinlichkeit von 50, wenn du es normal einsetzt. Aber bei Regen 100% und das hat er vor. Also, ja, das wird, glaube ich, der schwierigste Kampf von allen. Aber es ist auch der letzte, von daher macht das schon Sinn. So, schön die Level-Ups rein tanken. Die brauchen wir jetzt auch. Blitzer. Ich bleibe so lange drin, bis Traumagill nicht mehr kann, würde ich sagen. So, es hat auf jeden, es, es kann auf jeden Fall... Warte, was? Das ist nicht sehr effektiv? Ja, ich wollte gerade sagen, es kann auf jeden Fall Donner lernen. Damit bin ich schon mal down. Und ich habe das Gefühl, der Kampf wird sehr schwer. Ich ja, habe wirklich das Gefühl, der Kampf wird sehr schwer. Vergiftet. Toxic Orb. Warum hast du ein Toxic Ob? Äh? Kannst du irgendwie auch nicht überladen Die Vergiftung oder sowas? Oder warum hat es das jetzt getan? Ich bin sehr verwirrt darüber. War vielleicht nicht das Klügste, mit geht zu starten, aber ich war mir nicht sicher. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. und ich habe einfach getan. So, Blitzer ist schon mal down. Zwei von sechs sind schon mal down. Okay, yeah. wir kriegen das definitiv hin. Ich mag übrigens Background. Bei ihm ist das Ende. Landtouren. Wasser, Elektro, perfekt für meinen kleinen Schiff, Herralle. Nee, Gigasauger. Erdbeben wird bestimmt nicht treffen, das ist bestimmt Schwebel. Also Gigasauger, auch wenn es vielleicht nicht vorne hitten sollte, so wie jetzt gerade gesehen. Hat mehr Damage gemacht, wegen meinem Item. Und ich bin dann Tank und überlegt noch ein oder? Oder? Ja, tue ich, das ist nicht. Äh, nicht. Hä? Oh, es liebt dich und ist aufgetaut. Juhu, da muss ich ja doch nicht heilen. Juhu, ich wollte gerade sogar genehsungen sitzen. Aber das muss gar nicht sein. Also, noch nicht, das wird gleich sowieso noch kommen. Yay! Juhu, juhu, juhu, juhu, du bist down, yeah. Luxra! Pures Elektro-Pokémon, obwohl es aussie <tienen> aussieht, als hätte es einen Unlicht-Typen. Hat's aber nicht, es ist nur Elektro. Verschwendetes Potenzial, oder? Hat so ganz viel schwarzes Fell, aber dann ist es, äh... Ja. Na egal. Und ich bin down. Ich hab vergessen, dass ich mich heilen wollte. Plus... Ist das Eis dann? Ein Elektro hat Eiszahn. Ein Elektro-Bund hat Eiszahn. egal. Na gut. Dann hat's das halt. Tricky! Du bist dran. Was will er schon machen? Wasserzahn? Träumt weiter, mein Freund. Haia! -ja. Das macht gar nichts. Außer halt jetzt seine Intentive sinken, aber ansonsten... Oh nein, Knuddler! Macht zwar nicht viel Damage, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor Knuddler. So, weiß nicht nicht effektiv ist, ja. Okay, macht Sinn. Oh, das war sogar perfekt! Das war sogar perfekt! Macht wenig Damage. Und... Er hat die Verbrennung! Geil! Also eigentlich liebe ich ja die Fähigkeit, Flammenkörper. Zack, Lux war schon mal down. Schön, sehr sehr schön. Sogar Level. Und als nächstes, Raichu. So, vorletztes Pokémon von ihm. Das kann Surfer! Oh, oh, oh, oh. Gut, dass das nicht getroffen hat. Gut, dass das euch meine Liebe nicht getroffen hat. Wie auch immer man einen Surfer ausweichen kann. Ihr habt meine Animation gesehen, das ganze. die ganze Arena wird überflutet. Aber ich beschwere mich nicht. Ganz und gar nicht. Über seinem letzten Pokémon. Elevolte. Tricky, du kriegst das noch schon drin, oder? Oder? Wunderbar, was für ein packender Kampf. Mhm. Das letzte Pokémon, Elevoltech Das Gegenstück zu Magbrand steht mir bevor. Und kriegt jetzt aufs Maul. -ja. bam. Uh, das hat mehr gemacht, als ich dachte. Aber ich bin down. Er hat mich. Jep. Aber ich habe schön Damage machen können. Das hat sich gelohnt. Mhm. Und es verliert wegen. Ah, oh, es hat ein Leben ab. Leben gegen Leben, auf, würde ich sagen oder denn? Mein Schnurgas hat ein besseres Leben. Auf. Einfach weil einfach so jetzt, wo ich in der Klemme stecke, macht es sogar noch mehr Spaß. Na, dann, wenn du das so sagst, Oh, da hat ein zweites Top Genesung, hätte ich wissen müssen, oder war es ein erstes? Erst keine Ahnung, aber. Äh, ja, Fakt ist, ich äh, lass Schnurgers down gehen und heil. den heil ich denn? Shell macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Ich weiß nicht, kann es irgendwelche Frostattacken oder sowas? Das sah richtig cool aus, aber auch bedrohlich so gleich. Ach, das letzte Pokémon macht mir noch Ärger. reindrücken, merke ich gerade. Oder? Also ich glaube, Elektropower können doch vergiftet werden, oder? Ja, doch. War mir gerade nicht sicher. Aber doch, können sie. Sehr gut. Mhm. Und Donner trifft und ich bin down. Ach so. Leben Orb. Ah, Crit! Das war so ein Crits manchmal, also klar, er zieht sich natürlich selbst Leben ab, aber es ist natürlich also, ja,, auch wirklich stark. Alles gleichchen, Chelterra, eine Runde drin lassen, also jetzt kurz heilen mein Shell und gucken, wie viel Damage der Volltag macht. Kann ich den Hyperdrive reinsetzen? Probieren uh, wir es aus. Probieren wir es einfach aus. Ich denke nicht, dass er mich one-hitten kann. Ich glaube nicht, dass er irgendeine Attacke hat zum one-hitten. Ich denke nicht. Was?! Der kann Flammen los?! Aber es killt mich nicht. Es killt mich nicht. Aha. Ich riskier's nochmal. Full Heal, die Top-Genesung. Zweimal noch, denke ich, und dann... habe ich gewonnen! Toxin. Und sein Nebenorb. Killen die dann. Habe ich recht? Ich ne? und was war sein Nebenorb? jetzt noch meine Verkehrstunden? Jetzt ist es im roten Bereich und ne uh, sehr viel. Ja, nächste Runde ist er down. Einmal noch Top Genesung. Ich habe gewonnen. Ich habe jetzt gewonnen. Eigentlich müsste ich jetzt gewonnen haben. Selbst wenn ich jetzt down gehe, habe ich gewonnen. Weil ich habe noch Tails als mein letztes Pokémon. Und er hat gar nichts mehr. Ja, ich hab gewonnen! <lacht> Leck mich! Du bist down! Tschüss! Ich hab gewonnen! Sieh es ein! Ich bin immer noch der Beste! <lacht> das war's, Volkner. <lacht> Was für eine erfrischende Niederlage. Äh, zumindest freut er sich. Von einem Trainer, der es in die Rummishalle geschafft hat, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Die Kämpfe mit dir stecken immer wieder voller Überraschungen und Entdeckungen. In diesem Sticker steckt mein glühendes Gemüt. Du kannst ihn benutzen, wenn du magst. Ein Funkensticker. Ein Kampf mit dir ist mir jederzeit willkommen. Komm wieder vorbei, wenn du wieder mal einen ausfechten möchtest. So. Aber die Folge ist zu kurz. Und deshalb würde ich sagen, werden wir noch was anderes machen. Kann ich den ganzen Weg easy zurückrennen oder muss ich doch irgendwelche Puzzle machen? Ich glaube, ich kann einfach easy zurückrennen. Also, sieht bisher so aus. Ja gut, das hier noch, aber das ist einmal drehen, zwei, dreimal. Und dann war es auch wieder. So Leute, wollt ihr wissen, was wir jetzt machen? Wir haben jetzt alle Rematches gemacht gegen alle Arena -Leiter. Aber, was anderes gibt es auch noch. Und zwar kann man auch in der Top 4 ein Rematch verlangen. Ja, das ist so, so gut wie das Schwierigste im ganzen Spiel und äh, ich hoffe wirklich, dass ich dafür bereit bin. Ich habe Scorpio noch ein paar zu geben, damit es auch ungefähr auf den anderen Leveln äh, im gleichen Levelbereich ist auf jeden Fall. Und ähm, ja, das mache ich eigentlich sonst nie, aber ich habe jetzt bei der Top 4 ein bisschen nachgeguckt, was sie so alles haben, damit ich nicht komplett blind reingehe und instant destroyed werde beim ersten Gegner oder spätestens beim letzten sind äh, ja und so und äh, ja deshalb habe ich so ein bisschen äh, paar Tra Taktiken und ich fange auch direkt mit Tricky an und ja let's go das ist wie gesagt womöglich das Schwierigste im ganzen Spiel also wünsche mir Glück ich hoffe meine Level passen nicht dass er jetzt auf einmal mit Level 90er Punkt mal ankommt aber sollte er nicht hallo ich heiße Herr Baro das weiß ja bereits schließlich haben wir zwei ja neulich erst gegeneinander gekämpft Warte mal eben, ich muss kurz lauschen, was meine käfer da tuscheln. Anscheinend haben sie den Eindruck, du sei es noch mal ein Stück stärker geworden. Tja, was soll ich sagen? Auf die Intuition meiner lieben käfer ist in der Regel Verlass. Gut, dann will ich mich mal voll ins Zeug legen und dir alles abverlangen. Da kämpfen wir noch mal gegen den ersten Top-4-Anführer namens... Ja, Baro. Ich den Namen immer. Aber das Gute bei der Top-4 ist... Wir haben alle nur fünf Pokémon, nicht sechs. Die haben keine sechs Pokémon, die haben fünf. Und das ist richtig gut für uns. Und ich weiß nicht, wie die Folgenlängen sein werden, erwartet, dass die Folgenlängen sehr lange sind. Ja, und ich sehe sofort ein riesengroßes Problem, meine AP. Meine AP werden öfter rausgehen und ich habe da nicht dran gedacht. Ich sag's wie es ist, ich habe nicht dran gedacht, dass meine AP sehr schnell ausgehen werden. Eieieiei. Und Antikraft und sofort. Okay. Hat nicht so viel Damage gemacht, das freut mich. Aber schau euch deren Level an. Warum sind die so niedrig? 65 nur? Ich meine, okay, ich, ich freue mich, ne? Ich sollte mich drüber freuen, eigentlich. Scaraborn hat zwar eine Kampfattacke, die mir sehr Probleme machen kann, aber ich denke, ein Flammenwurf sollte es dort sind, down so, 1 von 5 fahren wir schon mal. 2 von 5. Okay, das, das läuft sehr gut gerade. Wir haben einen sehr guten Start in, diese, in die Top 4. Okay, Level 81 für Traumagil. Schön. Hornweisel. Nur Käfer. Vielleicht auch noch Flug. Kann sein, dass es noch Flug ist, aber es ist auf jeden Fall nur Käfer. Flug. Vielleicht ist es jetzt auch tot. Und es ist... Down. Alter, das läuft richtig gut. <lacht> Aber ich habe wirklich erwartet, dass die Level 70er Bereich sind. Aber nee, die sind Ende 60er. Warum? Shirox sollte sogar noch einfacher sein als die anderen. Ja, ich verstehe das nicht. Warum haben die immer noch die... Level? Das sollten eigentlich die neuen Teams sein von dir. Ich es so sagen. Eigentlich sollten das definitiv die neuen Teams sein. Wo hat er die Beere gegessen? Das ist down. Du bist down, wozu die Beere? Nichts da! Pion Draghi. Ich bleib drin, aber vor dem hatte ich Angst. da ist nicht entschieden. Wir gehen bis zum Schluss nicht auf. Ein bisschen falsch vorgelesen, aber egal. Krass an die Mädchen. Könnte ich auch gerne. Gegen Pion Draghi habe ich leider nichts. Und ich hatte gerade Angst wegen Erdbeben. Aber. Wie ich schon erwartet habe, wenn ich Glück habe, wird mich meine Liebe retten. Und da schätze niemals die unbändige Lebenskraft der Käfer-Pokémon. Und ich call es, er wird sich heilen und deshalb mache ich jetzt noch mehr Damage. Ja. Das sollte ihn one-hitten. Wenn das schon so viel Damage macht. Treffen, treffen, treffen. Ja, ich treffe. Das muss, das muss reichen. Das war nicht mein Item. Er hat einfach mit einem KP überlebt. Ich bin tot. Nein, ich hätte doch mal das Gleiche einsetzen können. Oh das ist gar nichts. Wow, ich denke, seine Initiative, aber das war richtig dumm gerade. bin tot, oder? Ich fange an. Stimmt, weil seine Initiative gesunken hat. LOL. Das ist der entscheidende Move gewesen. Okay. Das sah sehr einfach raus, aber eigentlich sind sie schwer. Eigentlich müssten sie auch die stärkeren Teams schon haben, oder? Ich glaube schon. Ich gucke es noch mal nach, aber eigentlich sollte das schon das neue Team gewesen sein. Mit dir könnt ihr nicht mithalten. Du hast gewonnen. Hey. Ach, meine Käfer-Pokémon waren auch heute einfach wieder hinreißen. Findst du nicht? Alles hat gepasst. Keine Bewegung zu viel. Jede Attacke bis ins letzte Detail ausgefeilt. Dass es trotzdem nicht gereicht hat, muss ich ganz allein auf meine Kappe nehmen. Wenn ich weiter gearbeitet dann schaffe ich es auch, meine Käfe-Pokémon so strahlen zu lassen, wie sie es verdienen. Drück mir bitte kräftig die Daumen, wenn ich das packe. Du kriegst das hin. Aber ob ich das hier hinbekomme? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Und äh, ja, das ist alles richtig, was hier passiert. Aber ähm, ich komme später zu dem Problem, was ich habe. Jetzt machen wir erstmal das Ganze durch. Oha, sie haben wir uns diesmal wieder Gesellschaft leistet. Es scheint seit unserer letzten Begegnung deutlich selbstbewusster geworden zu sein. Doch dank meines Alters bin ich dir einiges voraus. Über die Jahre konnte ich meine Kraft und meinen Willen so immens stärken, dass sie nun selbst den Boden erzittern lassen. <lacht> doch genug der Worte. Lass mich dir in der Praxis zeigen, wovon ich rede. Alright, let's do this! Ich habe Tails vorne. Sie war das mit den Boden-Pokémon die Theresa. Und sie fängt mit einem Röser an. Das ist ja schlecht. Weil das Terra auch machen könnte. Und das mache ich auch jetzt. Ja. Also, die Level sind hier richtig und ich komme später zu dem Problem. Welchen Level bist du denn jetzt eigentlich? Irgendwas mit 60 muss es sein. Ja, die sind jetzt übrigens auch stärker als beim ersten Mal. Beim ersten Mal weil sie irgendwas mit 60, fast 70. Äh, ne. 50, 60 ungefähr. Und jetzt sind sie 60, 70 ungefähr. So. eine Beere. Was hat das für eine Beere? War das dummichel jetzt? Ja, nee, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Die Beere hat ihn gerettet. Die Beere hat ihn davor bewahrt zu sterben. Mhm. Ah, deshalb war das schlecht mit... Terra es hat Eisstrahl, aber es ist trotzdem jetzt down, außer es heilt, es heilt, okay. Sie heilt ihren Welser. Macht Sinn, aber ohne die Bäre wärst du gestorben, also bist jetzt auch tot. Ja, yep. und ich bin vollgeheilt dadurch, oder? Ich glaube, ich bin vollgeheilt. Ja, reicht schon, <lacht> reicht auf jeden Fall. Okay, gut. Erst schon mal down. Schön die Level mitnehmen, das ist das Wichtigste hier. Hippotherus. Ich glaube sogar, dass nicht nur Tails hier drin sondern auch Tail Ah, Sandsturm. Aber das hat niemals irgendeine sehr effektive Attacke gegen mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding eine Eisattacke kann. Kann ich mir nie vorstellen. Das würde mich echt wundern, wenn das eine Eisattacke kann. Aber wir werden uns jetzt vom Besseren gelehrt. Es kann Eis zahlen. Äh, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Okay, da sind wir wieder. Okay, ich hab's überlebt, das ist sehr gut. Jetzt ist er nämlich down. Yes! Okay, das läuft, das läuft richtig gut hier. Klar bin ich overleveled, aber das war wichtig, dass ich äh, so viel gelevelt habe. Wirklich, das war jetzt wirklich wichtig. Und jetzt noch mehr Leveln ist auch sehr wichtig. Okay, Bodenflug Pokémon. Tails. Ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen. Das ist halt leider sehr blöd, dass ich äh, keine Eis-Attacken oder kein Eis-Pokémon habe in meinem Team, weil das wäre sehr nützlich in diesem Spiel gewesen. Tja, habe ich nicht gut nachgedacht, könnte man sagen. Keine Ahnung. Äh, Tails, komm, Siedewasser, hoffentlich verbrennt es. Oh, ich hätte es bestimmt killen können mit nass oder? Nee, hätte es nicht. Hat eine E-Beere. Hat eine Beere. Ich hab eine Beere. Aber beim nächsten Zug ist es down. Und Erdbeben verfehlt. Wie auch immer ein Erdbeben verfehlen kann, ist hart verfehlt. Sehr gut. Last Schweiß sollte reichen. Hiya! -ja. Mhm. Sehr schön, weiter so Tails. Freut mich. Schön alle leveln. Ja, schon alle, die XP mitnehmen. Sehr gut, Tricky und Schnurgast Level 80, sehr, sehr schön. Jetzt ist Kopf wirklich als einziges. Ah, oh, ne, Tails auch. Tails auch, ne. Okay. ja, Geo was bleib drin, bleibt drin. Da eine Hydro-Pumpe rein tun, dann war's das. Oder Nassschweif, ich versuch's mit Nassschweif. Schweif. Hei, ja! Ah, Robustheit halt. war klar. Deshalb habe ich auch den Nassschweif reingetan. die o wäre unnötig gewesen. Alright. Bin voll. Was setzt da ein? Erdbeben? Oh, er bafft sich. Steinpunitur bufft ihn. Ich glaube, nur Verteidigung, oder? Ne, Initiative war das. Uh, steigt aber stark. Also es ist auf jeden Fall jetzt schneller als ich. Er halt nicht. Er sitzt den Erdbeben ein. Er denkt, dass er mich killt damit. Aber das tut er nicht. Falsch gedacht. Aber hey, er hat immerhin viel Damage gemacht. Ich weiß nicht, ob die noch heilen können. Ich erwarte wirklich, dass sie mehr als ein Highlight haben. Deshalb die Möglichkeit, dass sie sich heilen, ist bei mir immer offen. Wow, gar nicht geheilt. Okay. Uh, Rihornio, ist sehr böse. Aber ich bleib drin. Ha, pass auf, dass du so kurz beim Ziel nicht uh, die Boden oder die Füße unterm Boden uh, verlierst oder sowas. Oder umkippst, ja? Hydro-Pumpe. Ich darf anfangen. Yes. Komm auf 1KP. Das hat locker Robustheit. Noch als nicht. Ich hab's down. Ja. Das war der Kampf. Huiuiui! Das passt, glaube ich, sogar alles in eine Folge noch. Ja. Level 79 für Tails. Das war Theresa. Die Macht der Jungen ist wahrhaftig erstaunlich. Sie hat dich im Kampf unter unerschütterlich gemacht. Was auch passiert, du scheinst nie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Habe ich recht? Das ist mir nach diesem Kampf klar geworden. Okay Leute, in der nächsten Folge werden wir dann die Top 4 abschließen. Ups, das ist der Plan. Seid gespannt.